Hallo und willkommen zu meinem Video zu Pocket Option. Das ist ein Broker für binäre Optionen, der nicht Europa-reguliert ist und daher nicht unter das Verbot binärer Optionen fällt, das die ESMA jetzt eingeführt hat. Insgesamt macht er einen recht interessanten Eindruck. Ich habe ihn jetzt erst kürzlich entdeckt und will ihn hier in dem Video einfach mal kurz vorstellen. In ein paar Tagen folgt dann ein nächstes Video mit weiteren Informationen zur Auszahlung und so weiter. So. Schauen wir uns das Ganze. Also hier sieht man die Landingpage. Da kann man sich hier schnell registrieren. Besonders ähm, ist bei dem Broker, dass er einen 50 Euro, 50 US-Dollar Bonus bietet, ohne Einzahlung. Das ist wie gesagt die Hauptseite. Nach der Anmeldung wird man nochmal informiert, dass man einen Willkommensbonus in Höhe von 50 US-Dollar bekommen hat. Um den auszahlen zu können, muss man 5000 US-Dollar Trading-Umsatz haben. Man hat hier ein bisschen die Wahl. Ähm, unter dem Video findet man einen Link für den Bonus mit 50 US-Dollar und einen Link ohne Bonus, wenn man keinen Bonus nehmen will. Also wenn man den, die Beschränkungen hier nicht haben will, dann sollte man lieber keinen Bonus nehmen. Ansonsten kann man die 50 US-Dollar nehmen. Wenn man dann noch Geld einzahlt, dann sind die 5000 US-Dollar eigentlich nicht das Problem zu erreichen. So. Hier haben wir jetzt das Schad-System, Man sieht, das erinnert, glaube ich, an IQ-Option und ein bisschen am IREX, finde ich. Wir können hier oben zeichnen. Hier haben wir Indikatoren! Hier können wir die Chartdarstellung wählen! Hier kann man Soziales Trading einschalten! Das heißt, ich werde jetzt informiert, wenn andere Personen hier einsteigen! Hier finden wir Hilfe und so weiter! Das erinnert wie gesagt stark an IQ Option und IREX. Hier finden wir Wettkämpfer. Hier ist das Social Trading nochmal! Nee, da sieht man wer! handelt, wie viel? Hier findet man auch Signale, die habe ich noch nicht getestet und hier sieht man meine geschlossenen und offenen Trades. Hier kann man den Betrag eingeben, den man handeln will. Minimum ist 1. Hier kann man die Zeit wählen, ich bin jetzt im Demokonto und dann kann man hier eine Position eingehen. Das könnte ein bisschen schneller reagieren finde ich. Macht so aber schon mal keinen schlechten Eindruck. Hier kann ich in das normale T Konto wechseln. Wie gesagt, da habe ich hier meinen 50 US-Dollar Bonus. Das Social Trading mache ich wieder aus, das irritiert mich irgendwie nur. So, dann zeichnen wir hier mal. Zack. Indikatoren sind ein paar vorhanden. MACD, Awesome, leiter Leider keine Stochastik, Parabolik SRI! Bollinger Bänder, Alligator, RSI und gleitender Durchschnitt. Nehme ich die RSI dazu. Hier sieht man, wie die anderen Händler sich entscheiden, wie hilfreich das ist, weiß ich nicht. Hier habe ich den Kreuzung RSI nach oben, also gehe ich einfach mal von einem Aufwärtsbewegung aus. Das ging wohl daneben. So, jetzt habe ich noch einen ähm, MACD hinzugefügt. Der ging daneben. Der Wettbetrag. Die Werte man nicht. Das ist ein schönes Umkehrsignal schon mal. Wenn jetzt das Level gebrochen wird, dann ist es nicht so schlechter Einstieg unbedingt. die habe ich jetzt knapp verloren kurz danach ist dann noch eingetreten jetzt erstmal nicht weiter tragisch die Gewinnspanne reicht von ein paar 60 bis 95 Prozent bei Pocket Option! soweit wie gesagt ich schaue mir den Poker noch ein bisschen genauer an die nächsten Tage werde selbst noch eine Einteilung tätigen und dann mal schauen wie sich der Poker so verhält wie sich der Support verhält und ob das wirklich eine Alternative zu anderen Brokern ist! Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video!